wir zwei von den Dinger? Ne, fangen wir dann zusammen mit einem oder was? Ich kann nicht einsteigen. Kann ich nicht auf den drauf oder was? Wir ich fahren ich hier mit 2. Was? Ich will mich verarschen. Ich kann doch nicht hinten irgendwo drauf hüpfen. Fahr mal los. komm mal los. Ich bin jetzt hinten drauf, allerdings für Fahnen geschützt. Äh, weich. Auf. Oh. Kann man da nicht hoch ob oben drauf könnte, das wäre ja noch lustig. Scheiße. Bleib mal stehen. Hier kann ich hin. Ja, das wird ja lustig. Alles klar. <lacht> Scheiße. Okay nur zwei davon oh mein Gott ach du scheiße die, die <lacht> klettern da <nach> hoch, ne? <lacht> diese roten Menschen klettern die auch ins Cockpit War die ich nehme ja natürlich hier mehr Schaden. Ja klar, super. Warte okay, mal. Alles, alles. <lacht> oh mein Gott. Ich muss mal eben ein bisschen Hell tanken. Ich bin nicht mehr drauf! Scheiße! Bist du nicht mehr drauf, oder was? Nein! Keine Ahnung warum. Hm. What? Ich mal raus. Ja. Wenn ihr Monster wechseln... Scheiß. Warte. Normal ist zu dir Lissabon. Verdammte Axt. Wo soll ich hin? Jetzt bin. Jetzt ich hier oben. Das ist das besser. <lacht> Unfassbar. Da. Ich äh, lasse dir mal die Arbeit. <lacht> das Irgendwie habe ich es geschafft, da hochzukommen. Der Ach scheiße. Was macht der denn? Der hat ja das Ding hochgenommen. Warte, warte, warte. Ich hier <lacht> Ich bin nicht mehr auf dem Teil. Ich bin irgendwie hier raufgekommen, aber warte, stell mal stehen. Scheiße. Und vorne komme ich da drauf, das ist total bescheuert. mache ich. habe ja die ähm, Sniper Gun. Also, also die Fahrt ist ja <lacht> Ich dachte, ich fahre mit zwei Mildrechern rum. Gegen jede Menge Gegner. Ich habe froh, dass ich irgendwie geschafft habe, Scheiße, es ist wurscht hier. <lacht> Scheiße. Die gehen auch von hinten drauf, ey. Auf dem Auf den Mähdrescher. Wahnsinn. Scheiße, ich bin wieder unten. Das ist jetzt aber eine blöde Situation. Jetzt können wir noch die Hauptbaubereiter an. Nee, ich glaube nicht. Okay, das heißt... Ich ja nicht mehr viel Money. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Gute Idee. Fuck. What? Meine Fresse. Das ist erstmal dope, Mann. Hier links kommt doch was Alles von oder irgendwas. Ich muss mal zu dem Haus da. Das Haus ist Bunny oder so Zeug. Ja. ja. Äh, Warte, nicht fahren. Sollen bleiben? irgendwie schon. <lacht> das wird gut passt, auch ja, von der Seite. Alles klar. Das ist ein, das ist ja alles klar so ah nein, wieso fahre ich da runter, Moment? Das ist echt. Das hätte noch einfacher machen können, echt. wenigstens ein Halt hat war da die oben. Die für du, du, du okay. Das war die für einer fährt, einer baller hat sowas Jetzt fall ich hier wieder raus. Da ist er zum Kotzen. Ich weiß ey. Ich ist jetzt die geplant. So. Versuch mal. Da unten ist eh Schicht. Wo ich noch nicht war, ist da oben, wo der Funkturm ist. Ah, oh, Scheiße. Ja, hier rechts kann man hoch. <lacht> Dann legst du nicht mit dem Mähdrascher. Also geradeaus fängt ein neues Level an. Ähm. Okay. Äh, aber... Heute. Achso, okay. Ja, gut. Wo wolltest du noch hin? Nebenbisschen oder was? Nee, wo wolltest hey, du noch hin? Da wo die äh, Burg ist, da oder der, der, ähm... Rot-weiße Mast. Nebenbisschen oder was? Wahrscheinlich, weiß ich ja nicht, war noch nicht da. Ich bin direkt geradeaus und äh, da war das Level zu Ende. Wir können okay. aber auch hier Schluss machen, macht der nächste Mal weiter, ja.